Dass ihr für mich immer wieder da seid Ist mein Kopf gefickt, schafft ihr mir immer wieder Klarheit Weil ich mein, es ist doch wahr, weil Wenn ich an euch denke, lachen muss Ja, ich spreche nur die Wahrheit Ich bin einfach so dankbar Ich bin einfach so dankbar Danke für das offene Ohr In all den schweren Tagen Das muss ich mal sagen auf dieser Welt, du wirst schon wieder jemanden finden. Ach, toll, also bleibt so wie ihr seid. Keiner möchte Streit, sondern glücklich sein. Ich kann euch everyday immer umarmen. Ihr gebt mir Halt, wenn was liegt dort im Argen. Ich liebe diese Tage dafür, dass es euch gibt. Ihr gebt mir die Kraft, die ich brauche, ziemlich häufig. Das ist, Ich finde das richtig traurig, Digga, ohne Spaß. Äh, und ganz ehrlich, ich weiß ganz genau jetzt schon, ich hab dich ja so drei Tage lang kennengelernt, so richtig. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß jetzt schon, du kannst definitiv nichts dafür. Junge, du tust mir richtig leid und wenn du irgendjemanden zum Reden brauchst, bin ich für dich da, Digga.